Hallo liebe Freunde, Oliver Schirmer hier. Ich grüße euch. In diesem Video möchte ich mal gerne kurz darauf eingehen, wie du spielend leicht erstklassige Werbetexte für deine Webseiten oder für Anzeigen etc. erstellen kannst. Oft werde ich von meinen Partnern gefragt, hast du irgendwelche Anzeigen, hast du irgendwelche Vorlagen, die man verwenden kann? Ich persönlich halte allerdings nicht so sehr viel von Vorlagen, weil ja, umso mehr Menschen eine Vorlage verwenden, umso ja, ja, weniger wirkt das Ganze natürlich. Und ja, und ich bin da eher so ein Freund davon, ja, dann den Leuten halt einfach dabei zu helfen, dass sie selbst kreativ werden können und äh, für sich eben Anzeigen erstellen können. Worauf kommt es denn drauf an? Ähm ähm, beziehungsweise bevor ich darauf eingehe, ähm, werde ich dir dann auch gleich noch ein Tool zeigen, mit dem du das super einfach äh, machen kannst. Ähm, aber zunächst mal, worauf kommt es denn an, Ja, wenn du erstklassige Werbetexte erstellen willst? Zum einen musst du natürlich erstmal wissen, wer ist denn eigentlich dein Zielkunde? Den solltest du ganz genau kennen. Du solltest also wissen, was sind die Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen etc. Ähm, was und vor allen dingen wie kannst du dann der person weiterhelfen Und wenn du da deine hausaufgaben dann gemacht hast dann kannst du nämlich auch in deinen texten sei es auf einer webseite sei es in einem werbebrief in einem mailing äh, in einer werbeanzeige kannst du dann die person nämlich bei ihrem problem eben abholen und ihr zeigen ja äh, wie du ihr helfen kannst das problem dann äh, zu lösen und dann ist natürlich auch ein wichtiger punkt dort immer ja auch äh, ein stück weit mit emotionen zu arbeiten und ähm, ja, die, die Leute eben bei ihren Emotionen dann auch zu packen und sie halt, wie gesagt, dann dort abzuholen, wo sie stehen, ja, und ihnen dann halt auch zu zeigen, wie du ähm, ihnen dabei helfen kannst, ähm, ja, ihr Problem zu lösen oder das Ziel, was sie halt ähm, erreichen möchten, äh, dann eben erreichen können. Und, ähm, ja, und ähm, jetzt bin ich, ähm, also ich nutze ähm, für äh, meine Webseiten etc. Ähm, nutze ich das Tool Builderall und bin jetzt hier auf eine super coole Funktion gestoßen. Und zwar ist es ein Skriptgenerator und dann möchte ich dir jetzt einfach mal ganz gerne kurz zeigen, äh, wie der funktioniert, weil hier ist nämlich im Prinzip alles schon drin was wir brauchen und zwar wenn du ähm, ja einen bilderall account hast wenn nicht kannst du unterhalb des videos mache ich dir einen link rein kannst du dir einen bilderall account erstellen und ähm, dann logst du dich ein gehst hier auf applikationen und dann findest du hier unten den bereich skript generator und wenn du hier drauf klickst dann ähm, ja Öffnet sich dieser Script generator Der ist ähm, aktuell noch auf Englisch, aber ähm, ist sehr intuitiv zu bedienen, ähm, ja, und sehr leicht auch zu bedienen. Und falls du doch Schwierigkeiten mit der englischen Sprache hast, ich glaube zwar, beziehungsweise ich vermute, dass auch hier früher oder später, weil du siehst, hier ist ja auch alles schon ähm, auf Deutsch übersetzt, dass das hier auch dann äh, früher oder später folgen wird, aber falls nicht, Gar keine Rolle. Es gibt nämlich bei Google eine tolle Funktion, die nennt sich Übersetzer und damit kannst du super äh, gut ähm, auch arbeiten. Ähm, okay, wie funktioniert der Skriptgenerator? Und zwar, der Skriptgenerator nimmt dich eben an die Hand. Ja, und ähm, ich habe jetzt, du, es beginnt alles mit deinem Avatar. Und ich habe jetzt für dieses Video hier mal einfach so einen Test-Avatar erstellt. Den habe ich jetzt nicht äh, sorgsam ausgefüllt, sondern ich habe bei vielen Dingen auch einfach nur mal Test und so reingeschrieben. Einfach nur, um dir das jetzt hier zu zeigen. Weil, wie gesagt, ich habe die Funktion auch ähm, ja sehr neu jetzt erst entdeckt. Aber bin super begeistert davon. Ähm, und zwar beginnt alles indem du hier deinen avatar anlegst und der avatar führt dich im prinzip durch verschiedene fragen hindurch und ähm, das sind sechs schritte und diese sechs schritte die stellen dir halt eben fragen ähm, zu deinem ähm, zielkunden welches problem du am besten lösen kannst welche probleme deine kunden haben ähm, ja, du siehst hier zum Beispiel, du kannst dem Avatar hier einen Namen vergeben, in welchem, in welchem Altersbereich äh, bewegt sich äh, der Zielkunde, ähm, ist er, ähm, wen möchtest du ansprechen, eher Männer, Frauen oder beide, ja, wie ist äh, der, der Beziehungsstatus, wie ist es, ähm, äh, ja, Ausbildungslevel etc. In welcher Nische ist die Person unterwegs? Dann siehst du hier Pain Point und fokus zum Beispiel hier ähm, Schmerzpunkt. Ja, ähm, ja, welche Probleme ähm, hat die Person? Und wie gesagt, wenn du die Fragen so nicht äh, komplett auf Englisch dir herleiten kannst, dann kannst du es einfach hier markieren, ähm, kopieren und dann eben hier ähm, einsetzen. Und das dann ganze das ganze dann auf deutsch übersetzen lassen ja und dann kannst du die fragen hier einfach die antworten hier reinschreiben ja? jetzt hier zum beispiel test 3 so und wenn du das und hier würde ich dir wirklich empfehlen das ganze sorgfältig auszufüllen warum weil diese antworten die du hier reinschreibst ja die werden dann auch in deine skripte übernommen ich zeige dir das dann mal kurz ähm, an einem beispiel so und jetzt kannst du hier zum beispiel skripte generieren lassen klicken wir einfach mal drauf so und jetzt kannst du hier zuerst ähm, deine nische auswählen ähm, ja äh, such dir die nische aus wo du am ehesten jetzt zu hause bist ich nehme jetzt einfach hier mal Internet Marketing und wenn ich die nische ausgewählt habe dann fragt mich jetzt das programm okay welchen avatar willst du denn hierfür verwenden ich habe jetzt hier halt wie gesagt mal so ein test avatar ähm, hinterlegt und wie gesagt nicht alle daten ausgefüllt in manche einfach nur test etc reingeschrieben und du könntest jetzt aber auch für verschiedene zielgruppen eben halt verschiedene avatare erstellen und jetzt ist das coole ähm, an diesem Skriptgenerator du hast für für alles was du im online marketing brauchst brauchst kannst du dir Skripts erstellen lassen du hast ja advertising skript webinar -Skripte, Funnel Funnelskripte, also es gibt E-Mail-Skripte, ja, es gibt also nichts, was es hier in, in dem in dem Tool nicht gibt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal auf Funnelskripts gehen, dann könntest du dir zum Beispiel hier einen Sales-Letter-Skript für deine webseite erstellen lassen, zum Beispiel oder für deine Squeeze-Page, ja, oder für ein, ein für ein Ebook, ja, Giveaway. Jetzt ähm, wählen wir einfach mal hier, damit du das äh, siehst, ähm, den den Sales-Letter-Text aus. Ja, und du siehst, jetzt ist hier im Prinzip dein Sales Letter komplett fix und fertig. Jetzt halt auf Englisch. Klar, müsstest du jetzt hier kopieren und dann über den Übersetzer dann halt auf Deutsch übersetzen. Aber du siehst hier schon, hier steht zum Beispiel Test 2 drin. Das hatte ich jetzt zum Beispiel in einem äh, auf eine Frage, habe ich dann einfach Test 2 eingetippt und dieses Programm. Ähm, bringt dann im prinzip diese diese platzhalter dann äh, dort ein ja so dass du im prinzip ähm, hier auch diese 10.000 euro pro monat habe ich jetzt ähm, auf eine frage dann beantwortet ja äh, und das wird dann automatisch hier eingesetzt und so kannst du jetzt im prinzip einfach das ganze kopieren auf deine webseite also erst dann halt übersetzen ja dann noch mal vielleicht eventuell ein bisschen anpassen weil die übersetzer ja da ist übersetzt halt manchmal äh, nicht ähm, ja, ich sag mal, in der in, in, in Grammatik, die du sofort so verwenden kannst, sondern musst es dann vielleicht noch ein kleines bisschen bearbeiten, aber du hast eine super äh, eine, eine, also eine, eine, eine super Vorgabe, du kannst dich super daran orientieren, du kannst es dann noch ein bisschen äh, auf dich und deine Bedürfnisse anpassen, aber du hast im Prinzip schon mal ja, ein Gerüst, äh, mit dem du äh, ja arbeiten kannst. Lass uns mal noch was anderes anschauen. Gehen wir einfach mal hier auch wieder auf Generate Script. So, dauert jetzt ein bisschen. So, haben wir hier. Na? So, Generate Script. Jetzt nehmen wir einfach mal hier wieder, bleiben wir einfach mal bei Internet Marketing den avatar lassen wir auch jetzt mal so wieder und jetzt können wir dir zum beispiel noch auf advertising scripts gehen und jetzt siehst du hier verschiedene ähm, ja, äh, anzeigen ja skripte ähm, ppc ads facebook ads Skript ja haben wir jetzt hier einfach mal draufklicken dann bekommst du eine fix und fertige ähm, ja, werbeanzeige in dem fall eben für ähm, für facebook ads ja sie hier verschiedene ähm, ja, Werbeanzeigen, die du dann eben für dich dann auch wieder einfach herauskopieren kannst, übersetzen kannst und ähm, ja, und hast somit eine Werbeanzeige ähm, relativ schnell erstellt. Ähm, schauen wir uns noch ein drittes an. Zum Beispiel hier E-Mail-Scripts. So, und jetzt hast du hier verschiedene Arten von E-Mail, Code Prospecting E-Mail. E ja, klicken wir einfach die mal hier an. Und so, jetzt kommt gerade hier noch unsere Katze dazu, falls <lacht> du das sehr Sehr witzig. Ähm, will auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, okay. Und jetzt siehst du hier zum Beispiel die ähm, E-Mail, die e ja, code Prospecting E-Mail einfach auch hier wieder kopieren und jetzt siehst du hier diese ganzen Daten das wird alles über die Platzhalter dann eben abgefragt oder hier über über den Avatar wird es abgefragt und wird dann auch automatisch in die E-Mails ähm, ja, hinterlegt also wie ich finde richtig cooles Tool ja und ähm, ja finde ich klasse ähm, ja diesen Skriptgenerator ähm, spart super viel Zeit und ähm, ja wenn du ähm, ja ebenfalls zum Beispiel das ganze hier nutzen willst dann ähm, bilderall gibt es in verschiedenen ähm, preiskategorien ich mache dir den link einfach unterhalb in die in die show notes rein du hast mit bilderall halten all in one tool wo du nicht nur eine webseite erstellen kannst du hast auch ein e-mail marketing äh, autoresponder hinterlegt ja also ein wirklich tolles e-mail tool ja du siehst du hast hier super viele ähm, ja, funktionen ja du hast hier sogar eine website clickmap wo man dann schauen kann wo am meisten geklickt wird also richtig cool und das ähm, wie gesagt gibt es in drei paketen einmal für 9 euro monatlich äh, dann für ich glaube 27 euro monatlich knapp und einmal das business wo du das ganze dann auch dann halt wiederum weiter vermarkten kannst ähm, äh, mit zusätzlichem webinar tool etc das ist das paket was auch ich habe ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Verschaff dir da gerne einen Überblick drüber. Aber wenn du mit diesem Tool arbeitest, dann wirst du kein anderes Tool ähm, ja mehr brauchen. Ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich das Ganze war für dich auch wieder hilfreich. Äh, wenn es so ist, ähm, gib mir einfach einen Daumen hoch oder ja, schreib mir einen Kommentar, wenn du Fragen hast. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.